NONI! Siehst du? Daran sieht man, dass das Mikro an ist. <lacht> haben wir? du kriegst gleich einen gescheuert <lacht> da hinten. <lacht> ah, nein! Warum? Warum? Vorgeschichte. Wir haben gerade 10 Minuten aufgenommen und Hüte durchprobiert. Das wäre richtig dumm gewesen. Es wäre besser Stoff gewesen. Vergiss zu machen. Ah! So <lacht> kennt man das. Ich muss mich neu vorstellen. Ich habe beim ersten Mal schon nicht die Möglichkeit gekriegt und hab's zwischen Tür und Angel gemacht. Dann war ich so, ja, hi, mal interessiert keinen. Oh, hi, mal interessiert keinen. <lacht> Wir wollten lustige Hüte. Und ich komme immer noch nicht aufs Spiegelung klar. Der Spiegel da drüben ist meine Rettung. Oh je, das Mikro ist jetzt immer noch nicht an, oder? Noch nee, machen. das ist an, das ist an. Das hieß jetzt an. Ah! Panik? Oh Gott, meine Augen wieder! <lacht> <lacht> so lange aufgehört. <lacht> Quality Content! Das wird ein richtiges Meme bei mir, ich sehe schon. Das erste Mal. Das Video ist noch nicht draußen, noch also nicht das erste Mal, dass ich Quality Content geschrieben habe. Ich hasse mein Leben. Okay, machen wir Sachen. Ich, ich hasse dein Leben auch. <lacht> also, ja, <aber lacht> Seht euch mein Gesicht an. Eine Maus, ist da mit. ist eine Maus drüber. Die wird man auf der Aufnahme nicht sehen. Aber ich, ich sehe die. Weiß ich nicht Digga weiß ich nicht. <lacht> weiß, weiß ich nicht, nicht Digga weiß ich nicht. Weiß ich, nicht. <lacht> weißt du, ich hab hier. Ich bin immer auch dafür, dass wir dir damit die Augenbrauen auch einfach mal ganz rabiat komplett zu. Und dann malen wir dir ein paar mit Edding auf. Wir können natürlich auch mit seine haarigen Beine bearbeiten. Holy, bin ich hässlich. Was sagst du mir? Guck dir das an, ich seh aus wie eine Clownsnase. So ein weißes Gesicht, schöne rote Nase. Was brauche ich noch? Blaue Lippen? Kannst mir nachhelfen? Einfach auf die Schnauze. Muss gar keine Hilfe. Ich weiß, ich, ich, ich. Selbstzerstörung. Selbstzerstörung. Wie nennen wir dieses Video? Was Selbstzerstörung? Ist das, Selbstzerstörung. Ist, ist das jetzt der Plan? Ja. Einfach nur hier sitzen und dumm scheiße labern? Ja. Ihr müsst wissen, das ist ja hier alles nicht ja. geplant, das ist ja keine wirkliche Aufnahme, wir filmen einfach nur mit, wie wir, uns im Alltag, wie wir uns im Alltag verhalten. Das nicht gut. Jetzt, ja, das ist jetzt nicht irgendwie, wir setzen uns jetzt hin und machen ein Video, wir saßen hier und dachten so, ja, lass mitlaufen, Digga. Das ist Alltag. Das ist das Traurige. Also wir haben es jetzt geschafft, 10 Minuten aufzunehmen, ohne irgendwo anzukommen, weil das scheiß Mikro auf, aus war. Es war auf, es war, ich war nicht. Ach so!